Hallo! Wir sind aus der Schweiz. Ähm, Django CMS basiert auf einem Web-Framework namens Django. Ähm, es ist Python basiert, nicht PHP, wie wahrscheinlich etwa 70% der hier anwesenden CMS ist. Ähm, ja. Was können wir da alles sagen? Äh, wir zeigen uns zuerst das Frontend-Editing. Äh, bei uns editiert man den Content direkt auf der Seite, nicht in einem... Äh genau, also wir haben hier oben ähm, den Balken sozusagen. Ähm, da kann man ganz einfach mit ähm, On und Off arbeiten. Sobald man auf On ist, sieht man, dass alle Elemente, die blau werden, dass man diese gleich editieren kann. Das heißt... Man kann hier auf den Stift klicken und dann geht eigentlich so etwas wie ein Word auf, wo man dann die Texte gleich bearbeiten kann. Man kann hier auch mit verschiedenen Schriftgrößen, die vordefiniert sind, arbeiten und man kann auch gleich noch Bilder so direkt einfügen. Das ist beispielsweise ein Link, der einfach jetzt gerade so dargestellt wird. Was super einfach ist, ist das Herumschieben von den Elementen. Das heißt, ich kann mit dem Pfeil hier das Bild runterschieben und ähm, ja, beliebig auch ähm, in, in die rechte Spalte hineintun. Das wäre dann so. Das geht alles ganz einfach. Ähm, überall, wo man diesen Add-Button hat, kann man die, mit den Plugins arbeiten. Das heißt, auch hier eben, wie schon angesprochen, das Image einfügen oder ein Video oder ein Teaser machen, ein Kontaktformular etc. Das ist natürlich auch sehr kundenspezifisch, das heißt, egal was der Kunde wünscht, wir probieren es natürlich zu machen. Das kann dann ganz einfach hier eingefügt werden. Momentan gelangt man zu einem Page-Tree, in dem man in den Administrationsbereich geht. Dieser sieht dann so aus wo man dann ähm, die Benutzerrechte zum Beispiel bearbeiten kann. Ähm, das heißt, mit Name, Passwort, das ist natürlich ähm, nicht ersichtlich jetzt. Und ähm, hier unten kann man alle ähm, verschiedenen Berechtigungen festlegen. Das heißt, wenn jetzt diese Person nur ähm, Permissions vielleicht ändern kann, kann man das so hinüber ähm, schicken. <lacht> und dann äh, darf er nur das machen. Was auch wichtig ist, ist im Administrationsbereich ähm, die Pages. Hier sehen wir den ähm, Page Tree, das heißt mit Drag and Drop kann man die ganz einfach verschieben und dann wird es so in der Navigation ähm, gleich angepasst. das ist sehr ähnlich zum vorigen CMS, habe ich gerade festgestellt. also hier kann man einfach ein Häkchen setzen, ob es in der Navigation ersichtlich sein sollte, ob sie publiziert ist und, wer die Änderung gemacht hat. Das ist vielleicht noch wichtig für größere Firmen, wenn jemand missgebaut hat, dann kann man es schön nachsehen. Genau. Ja, ähm, ich würde sagen, dass alle CMS, die hier vertreten sind, etwa das gleiche, die gleichen Funktionsumfang haben. Ähm, jeder kann irgendwie seinen speziellen Content hier publizieren, ähm, ist multilingual, fähig, wahrscheinlich auch multisite. Ähm, was uns ein bisschen hervorhebt, ist, dass wir auf einem Framework aufbauen, das dass eigentlich die... die die große Arbeit, die ein sonst, sonst ein CMS äh, zu verrichten hat, wie Datenbankanbindungen und Generation des Administrationsinterfaces für uns abnimmt. Ähm, dadurch ist es sehr, sehr einfach, ähm, Extensions zu schreiben. Ähm, mit wenigen, also mit 20 bis 70 Zeilen Code, hat man schon ein eigenes Modell mit Administrationsinterface und Templates und kann so seine Datenbanken oder seine Daten im Page-Content abbilden. Ähm, das ist auch der Grund, wieso das jetzt wie im letzten Jahr von, vor allem von Großfirmen immer häufiger eingesetzt werden. Ähm, Mercedes-Benz.com ist so eine Geschichte. <lacht> ähm, die, die Großfirmen haben meistens das Bedürfnis, verschiedene Arten von Daten auf einer Webseite darzustellen. Und unser System ist da. Sehr extern, also man es ist super einfach es zu extenden ähm, oder auch ähm, verschiedene Datenquellen einzubinden. Ähm, ja. Ähm. Also was natürlich ganz cool ist, ist der nächste Release. <lacht> Wahrscheinlich im Herbst kommt, ähm, also ist geplant, dass ein neues Update erscheint und ähm, dann werden viele Sachen noch einfacher. Ähm, hier haben wir ein paar Beispiele. Das heißt, es muss nicht mehr auf das Stiftchen geklickt werden. Es wird einfach so sein, dass man mit Doppelklick ähm, beim Texteditorfeld ähm, ja, so reinkommt in den Administration. Also das Ziel für die nächste Version ist, dass die ganze Seite im Frontend editierbar wird. Dass man eigentlich nicht mehr ins Admin muss. Das ist das Beispiel, wie so eine Seitenstruktur aufgebaut werden kann. Auch, dass Multicolumns ähm, direkt auf also nicht mehr im Template, sondern direkt im, mit Drag-and-Drop äh, erstellt werden können. Genau. Ja, ich denke, das war's. <lacht> Dann vielen Dank über diesen informativen Vortrag über Django.